Ja, Mahlzeit aus dem Rohpott. Mein erstes Video mit Sprache. Ich hoffe, mich versteht jeder. Ich habe es einfach über die GoPro jetzt aufgenommen und äh, teile einfach mal so ein bisschen meine Freude. Ähm, ich habe ein bisschen Platz geschaffen, habe mir ähm, hier ein bisschen mehr, mehr, mehr, mehr Tische aufgebaut und habe mich ein bisschen erweitert. Habe hier hinten meine Sinti stehen. Alles schön, macht alles super Spaß, alles cool, aber Flexibilität fehlt. Und ähm, ich, ähm, ja, so ein bisschen nudge it. Habe ich Bock drauf, deswegen habe ich mir überlegt, ich will ein Modularsystem hier aufbauen. Ein Modularsystem, super Sache, super teuer, Geldvernichtungsmaschine und habe überlegt, was tust du? Ich habe mich jetzt beschäftigt, Eurorec, okay, Eurorack Format ist super. Ich lasse mir jetzt momentan, baue ich mir ein Case, was hier einfach mehr in die Arbeitsumgebung passt, aber ähm, ich war letztens im Music Store und bin einfach erschlagen von der Vielfalt an, an Möglichkeiten, an, an Modulen und ja, was soll ich sagen? Also, ich meine, man hat ein gewisses Budget oder auch nicht, aber ich meine, Geldesel in Ecke hat keiner. Und ähm, dann stand ich da und war einfach völlig überfordert mit der, mit, mit, von der Vielfalt. Also, Massen an Modulen, wo fängt man an, wo hört man auf? Also, das ist ein, ist ein Rad ohne Ende. Und also habe ich mich entschieden, ich fange einfach an mit einem gebrauchten Modularsystem, wo ich einfach so, so einen Grundstock habe, wo ich drauf aufbauen kann. Ähm, habe lange gesucht e Kleinanzeigen etc. und äh, habe tatsächlich jetzt was gefunden. Ein ähm, Döpfer A100 Case mit entsprechenden Modulen, relativ klein aufgebaut, relativ einfach. Ähm, ja, ist glaube ich eher so ein bisschen MOOC-mäßig irgendwie, also wirklich ganz einfach Filter. Äh, ach, Quatsch, ein äh, Oszillatorfilter, äh, äh, eine, eine äh, ADSR-Hüllkurve, äh, ganz, ganz rudimentär und einfach und einfach. Dann wollte ich eigentlich gucken, dass ich das Case dann irgendwann verkaufe, mir davon wieder neue Module kaufe, die Module rausschmeiße, die ich nicht brauche, weil tatsächlich, da ist auch ein midi CV äh, cv converter bei, brauche ich nicht, weil ich habe da hier meinen mein schönen Keystep, der Töne macht. Der kann ja nicht nur MIDI, sondern der kann auch CV und Gate und Clock und äh, damit kann ich ja eigentlich mit den Patchkabeln direkt triggern. Ähm, ja, und heute ist es soweit, das Paket ist gekommen. Ich packe es jetzt mal aus. Hier, ja, es ist tatsächlich doch kleiner als gedacht. Ähm, ich habe gedacht, es wäre größer. Wer weiß, vielleicht ist auch nicht das drin, was ich erwarte. Es sind Steine, die ich für teuer Geld gekauft habe. Aber ich glaube, Paypal-Käuferschutz sei Dank, ist das ziemlich safe. Ja. Ich glaube, ich stelle das... Auf den Boden. Das sieht schon mal nach Case aus. Ich stelle das mal auf den Boden. So. Auch relativ klein. Also, da ist das Schöne. Döpfer A100 Case. Ein ähm, ja, Patchkabel. Ein paar sind da, ein paar habe ich da hinten noch. Mal. Und ein Stromkabel. Das war's. So, Karton zur Seite. Zack. So, jetzt schauen wir mal. Oh, da fällt es mir schon entgegen. Ich mache mal auf und voila. Ein Modularsystem. Ähm, ja, prinzipiell sieht es so aus wie auf den Fotos. Also es ist äh, eine Busplatine innen drin. Es sind zwei Busplatinen drin. Ein Netzteil. Äh, es ist, glaube ich, Innen drin ähnlicher Aufbau wie ähm, das äh, ähm, Do-It-Yourself-Kit von Döpfer, was ich mir tatsächlich gekauft habe, um mein eigenes Rack zu bauen. Äh, der Hintergrund war, ich meine, das ist relativ schnell voll. Ich finde es auch ein bisschen klobig. Ich will damit nicht auf Tour, auf Konzerte gehen. Deswegen brauche ich kein Flightcase. Aber also das wird definitiv direkt weiterverkauft und neue Module investiert. Ich habe hier hinten, ich weiß nicht, ob man sieht, ich gehe mal so ein bisschen zur Seite. Ich habe hier hinten auf jeden Fall ähm, den Pro One, den Model D. Die sind ja schon behringerseitig ähm, praktischerweise im Eurorack-Format gebaut. Die möchte ich dort einbauen. Also ich werde auf jeden Fall hier ein Case bekommen, wo als erstes die, die Synthies eingebaut werden und dann die Module mit zugesteckt werden. Aber dazu später würde ich, wenn ich das Case habe und umbaue, vielleicht einfach nochmal Video zu machen. Äh, wichtig hier zu sehen. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ich versuche es einfach mal ein bisschen näher ranzuholen. Sieht man so, wenn ich es den Ach, das ist doch alles irgendwie, irgendwie doof. Irgendwie doof. Ja, das ist natürlich. Das ist ja ich zieh mal schon ich ein Mit euch runtergefallen. Ah, ist das Nummer. Ja. So. Bisschen tiefer die ganze Nummer. So. andere Perspektive. Ich glaube, es ist deutlich besser zu erkennen. So, A100 Modular, ganz klar der Midi-to-CV-Converter, der jetzt hier drin ist, den ich wahrscheinlich nicht nutzen werde. Ich weiß nicht, ich probiere es einfach aus. Ich habe noch nie mit Modular gearbeitet, ich habe null Erfahrung damit. Ähm, wir schauen einfach mal, was sich daraus ergibt. Ähm, Fakt ist... Ich rutsche mal ein bisschen hoch, damit man mein Gesicht aussieht, Rup. so, äh, zumindest ein Teil meines Gesichts, so, auf jeden Fall ähm, haben wir hier das Thema, dass ich, äh, ja, Gesicht muss dann doch nicht sein, Rup. so, kann man es glaube ich gut erkennen, also MidiTools TV, äh, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich es nutze, ich habe mit Modular, wie gesagt, null Erfahrung, ähm, Hinzu kommt äh, ein VCO von, von, also Even VCO von äh, Bifaco? Bifaco? Ich habe keine Ahnung, ich kenne es nicht. Auf jeden Fall kann ich hier umstellen auf verschiedene Oktavlagen, ne, von 16 bis 32 gestrichelt. Ähm, ich kann hier ein Feintuning machen. Ich habe hier die Möglichkeit, noch irgendwie äh, die Pulsweitenmodulation einzustellen. Ich habe äh, verschiedene Oktaven und hier unten habe ich natürlich die entsprechenden Wellenformen. Ich habe hier ein Rechteck, ich habe ein Sinus, ich habe ein Dreieck, ich habe ein kurzes Dreieck, ein Even, ich habe keine Ahnung. Ähm, wir werden sehen, was es ist, wo, wo es rausläuft. Hier ist es auf jeden Fall, ähm, ja, von Lifeforms ein Binary-Filter. Pittsburgh Filter, ähm, ja, Filter halt, ne? Also, ich denke mal, es ist relativ selbsterklärend. Frequency, wir haben hier äh, äh, Frequenz-CV, Resonanz-CV. Ich habe keine Ahnung, ach so, ja gut, das wird ja wahrscheinlich dann hier, also ich habe keine Ahnung, es wird wahrscheinlich dann hier rausgeführt. Auf jeden Fall, hier habe ich die Resonanz. Ich denke mal, hier kann ich einstellen, wie, wie weit die, die Resonanz tatsächlich oder wie weit der, die Frequenz CV irgendwo greift. Das ist praktisch so, so der, wie sagt man so schön hier, der, der Mount, den man da vielleicht einstellen kann. Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Manuals. Ich probiere es aus. Hier haben wir auf jeden Fall ein quad ADSR, das sind vier ADSR-Hüllkurven, so wie ich das erkennen kann. Das heißt, ne, Attack, Decay, Sustain, Release. Äh, ich habe hier den Output und äh, kann natürlich hier gucken, dass ich vorher irgendwo äh, Wellen reinschiebe. Ne? Ich habe hier die Inputs. Ich denke mal, ich kann hier einfach, einfach äh, ein Signal reinschicken von irgendwas. Keine Ahnung. Und werde es hiermit bearbeiten und es kommt hinten da raus. Wobei ich glaube, dass ich eigentlich die ganze Nummer nur... Trigger, um damit irgendwo die, die, die, äh, ja, die, die, die LFOs zu steuern. Hier haben wir auf jeden Fall ein weiteres LFO, das ist ja nur eins hier, das ist auch ein Vierer LFO, das ist auch ein Döpfer-LFO, das ist gar nicht festgeschraubt. Ähm, das ist auch ein Döpfer-Modul. Hier habe ich vier verschiedene äh, ähm, LFOs, auch jeweils ein Rechteck, einen, äh, äh, Ach, Quatsch. ein Dreieck, ein Rechteck und äh, noch einen kleinen Puls, ich glaube pulsierendes Rechteck. Ähm, eine Sinus habe ich hier gar nicht, ich kann hier noch Low und Mid einstellen, Was, wie sich das auswirkt, weiß ich nicht, das wird wahrscheinlich die Range sein, wie, wie, wie groß die sind und kann natürlich hier die Frequenz entsprechend einstellen, die Range der Frequenz, also Pulsweitenmodulation scheint hier nicht bei zu sein, hier haben wir auf jeden Fall so einen Merger, da kann ich praktisch, ich denke mal, aus einem ja, dann zwei Signale splitten oder die entsprechend zusammenmergen. muss ich mal angucken, keine Ahnung, hier haben wir auf jeden Fall einen Wave Shaper, damit kann man Distortion etc. machen. Hier kann ich entsprechend dann verschiedene Kurven einstellen, um halt auch Modulation oder, oder Distortion zu, zu basteln. Ich habe noch nichts davon gehört, muss ich sagen. Äh, und hier haben wir einen, einen VCA, der mir im Endeffekt dann das ganze Signal verstärkt, wo das ich davon in mein Mischpult gehen kann. Das ist ja, meine kleine Modulatenstufe. Ähm, Prinzipiell ist es so, dass ich glaube, dass ich gar nicht so viel Modulations-LFOs äh, ja, brauche. Also ich, ich hätte natürlich gerne so ein bisschen Sample-and-Hold, Track-and-Hold. Äh. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Sequenzer gerne hätte, weil ich weiß nicht, ob mir der, der Arturia reicht. Äh, ich muss halt gucken, wenn ich dann tatsächlich irgendwo auch die, ähm, das mit dem Model D etc. mit reinpacke. Ich kann ja auch die, die 303, da kann ich ja auch praktisch, habe ich auch einen CV, einen Gate Output. Das heißt, ich könnte aus dem 303 Sequenzer auch tatsächlich das Gerät stecken. Ja, keine Ahnung. Also ich ähm, kann jetzt diese Patchkabel auspacken. Ich kann das Ganze hier patchen. Es funktioniert. Also es sieht auf jeden Fall aus wie Modular und ich kann hier ganz wild irgendwelche Dinge patchen. Ich würde nachher das Ganze einfach mal anschließen. Ich würde nachher das Ganze anschließen und einfach mal gucken, ob ich einen Ton rauskriege. Äh, mit ganz einfachen, ganz einfachen, ja, wie sagt man, Signalfluss, um dann zu sehen, ähm, ja, wie sich das Ganze anhört. Also, ähm. Ich glaube, da mache ich aber ein zweites Video raus, weil ähm, jetzt haben wir es erstmal ausgepackt. Ich freue mich, es sieht schön aus, es ist äh, wie neu, also es ist nichts an dem Rausspuren groß zu erkennen. Es scheint auch keine großartigen Konzerte gesehen zu haben, von daher denke ich mal, dass ich das Case noch für gute drei Scheine wieder verkaufen kann. Und für drei Scheine kriege ich entweder drei klassische Döpfermodule oder... Ein etwas hochwertigeres aber wir werden sehen wie gesagt ich fange erstmal an ich werde so jetzt erstmal nutzen verdrahten patchen probieren und wenn mein case fertig ist werde ich es umbauen und kombinieren und dann werde ich vielleicht mich auch schon entschieden haben welches modul rausfliegt und welches modul drin bleibt ja so viel dazu ich danke euch erstmal fürs zugucken oder auch nicht zugucken egal wie gesagt mein erstes video reines content es wird jetzt ein bisschen nerdiger wahrscheinlich auf meiner seite obwohl es schon sehr nerdy ist aber ich glaube, Modular ist nochmal eine ganz spezielle Art und Weise und Form. Und ähm, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Alles klar. Bis dann.